Herzlich Willkommen zu Pojikop, ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 40 der zweiten Staffel und sie trägt den Titel Kein Paradies. Das ist ein Gedicht aus dem Jahre 2015 und aus der Kategorie Zeitkritisches, Politisches. Ja, äh, es ist soweit, Corona hat auch mich ereilt. Ich äh, war drauf und dran, diese Woche keine Folge aufzunehmen. Aber da ich ja sowieso an mein Zuhause gebunden bin, habe ich mir gedacht, dann kann ich auch eine Folge aufnehmen. Also seht mir bitte nach, dass meine Stimme heute etwas seltsam klingt und dass die Qualität vielleicht nicht ganz so gut ist, weil ich äh, nämlich zusammen mit meiner äh, geliebten Freundin in Quarantäne bin und äh, da dann mit meinem mobilen Setup arbeiten muss. Ja. Auf meiner Internetseite www.poetrycop.de Könnt ihr alle meine Gedichte lesen, auf äh, meinen sozialen Kanälen stöbern und äh, natürlich auch meinen Blog besuchen. Ähm, ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, mir da Kommentare oder Anregungen zu hinterlassen. Das könnt ihr über die Kommentarfunktion, über mein Gästebuch oder über E-Mail. Ja, da wäre ich auch froh, wenn ihr das machen würdet. Genauso wie ich froh wäre, wenn ihr diesen Podcast abonniert und ihn dann auch bewertet. Schluss mit Vom 7. bis zum 9.01.2015 fanden in Paris mehrere zusammengehörige Attentate statt. Unter anderem wurde die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo überfallen und dabei insgesamt elf Menschen getötet. Kein Paradies. Ich bin so wütend auf diese Welt weil sie sich gegen den Frieden stellt. Ich verabscheue den ganzen Hass und werde bei diesen Bildern nur noch blass. Ich ärgere mich über verbohrte Leute, über die religiös fanatische Extremistenmeute. Ich weine für ihre Opfer bittere Tränen und weil sie sich auch noch im Recht dabei wähnen. Ich schließe die Augen und sehe nur Blut. Und bei dem Anblick packt mich wieder die Wut. Über so viel Dummheit und Ignoranz, wegen anderem Denken, solch ein Totentanz. Ihr seid zu dumm, um zu verstehen, jeder darf die Welt so wie er will sehen. Einen Gott, der sowas verlangt, will ich nicht, denn dann wäre jeden Tag das jüngste Gericht. Ich glaube an den einen Gott mit vielen Namen. Und viele Bilder in einem Rahmen und daran, dass ich an nichts glauben muss und damit macht auch ihr nicht Schluss. Was maßt ihr euch an, für Gott zu denken, ihm im Blutrausch Menschenopfer zu schenken und die Krönung eurer Idiotie ins Paradies kommt ihr so sicher nie. <lacht> Der folgende Text stammt von Wikipedia Der Anschlag auf Charlie Hebdo war ein islamistisch motivierter Terroranschlag, der am 7. Januar 2015 auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo in Paris verübt wurde. Die zwei maskierten Täter, die sich später zu Al-Qaida im Jemen bekannten, drangen in die Redaktionsräume der Zeitschrift ein töteten elf Personen, darunter einen zum Personenschutz abgestellten Polizisten, verletzten mehrere Anwesende und ermordeten auf ihrer Flucht einen weiteren Polizisten. Am 9. Januar verschanzten sie sich in Dormenti et Guel. Sicherheitskräfte erschossen die beiden Täter. Am 8. Januar wurde im Süden von Paris eine Polizistin von einem weiteren schwer bewaffneten Täter erschossen. Dieser überfiel am Tag darauf den Supermarkt Über-Kacher für koschere Waren im Pariser Osten, tötete vier Menschen und nahm weitere als Geiseln. Der Täter bekannte sich telefonisch zum Islamischen Staat und erklärte, sein Vorgehen stehe in Verbindung mit dem Anschlag auf Charlie Hebdo. Er wurde bei der Erstürmung des Supermarktes durch die Sicherheitskräfte erschossen. In Dezember 2020 verurteilte ein Pariser Gericht mehrere Angeklagte wegen Beihilfe zu hohen Haftstrafen. Der Hauptbeschuldigte wurde der Beihilfe zu Verbrechen mit Terrorhintergrund für schuldig befunden und zu einer Haftstrafe von 30 Jahren verurteilt. Bis zu den Terroranschlägen von Paris im November 2015 war der Anschlag auf die Redaktion derjenige, mit der höchsten Anzahl an Todesopfern in Frankreich seit dem Anschlag auf den Schnellzug Straßburg-Paris am 18. Juni 1961, bei dem 28 Menschen starben und 170 verletzt wurden. Ich habe in diesem Text bewusst die Namen der Täter weggelassen weil ich finde, dass äh, die es nicht verdienen, dass man ihnen irgendwelchen Ruhm zukommen lässt. Ich bin absolut schockiert von dem, was damals da passiert ist. Und äh, ich glaube, man merkt auch an dem Gedicht, dass ich das unter den Einwirkungen des Schocks geschrieben habe. Natürlich ist danach noch viel mehr passiert, aber dieses Ereignis war doch sehr einschneidend und äh, ich dachte mir, dass ich jetzt nach sieben Jahren durchaus mal wieder daran erinnern konnte, besonders weil dieser Anschlag deshalb verübt wurde, weil diese Satirezeitschrift äh, eine andere Meinung vertrat und in den Augen der Attentäter ihren Gott verunglimpft hatte. Ja, das war wieder mal eine nicht besonders fröhliche Folge. Ich hoffe, dass sie euch trotzdem gefallen hat. Ich hoffe, dass ich in der nächsten Woche wieder so weit genesen bin, dass ich wieder unter den alten Umständen und mit der alten Qualität aufnehmen kann. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Habt schöne Tage, habt eine schöne Zeit und vor allen Dingen... Bleibt gesund. Bis bald, euer Thorsten.